Für die Arbeit würde ich mir manchmal ein allround alles tool wünschen. Die Themen, die für uns wichtig sind, sind Monitoring und redaktionelle Planung. Da merken wir, dass es enorm viele Anbieter auf dem Markt Die können alle enorm viel, aber meistens ist das, was wir brauchen, nicht dabei. Ich denke, da muss man auch noch eine Weile abwarten, bis der Markt sich so ein bisschen sondiert und wir dann auch Möglichkeiten finden, beispielsweise unsere Kollegen besser in die Redaktionsplanung einzubinden.